Ja Leute, was geht ab? und willkommen zu diesem kleinen Video bzw. zu diesem kleinen Song. Ich hatte mal genügend Zeit, einen kleinen Songtext zu schreiben und habe eine Instagram-Umfrage gemacht. Und circa 90% oder so waren, glaube ich, dafür, dass ich den release. Nun wissen allerdings ich und ihr, also wir beide, dass ich kein Profi-Rapper bin und ich habe da auch nicht den Anspruch dazu. Deshalb ist das Ganze auch so amateurhaft gemacht. Aber ähm, wenn es für beide passt, wird dieser Song natürlich released. Dann wünsche ich euch viel Spaß damit. Ah, Himmelblau, ich biege ein in die Hauptallee Nachmittag Hoppredieb, die ganze Stadt kann man jetzt draußen sehen Stelle mich dem, gewillme Gedanken schießen Durch meinen Kopf und ich spüre die warme Brise Mein Kopf zeichnet achten um die Straße die vielen Farben das Zoom, Verdenken nicht, wie sie im Fuß da dagegen Ich kann die ne Gruppe an Jugendlichen je sehen, Lässt die Erinnerung an die Schulzeit aufleben Und ich frage nicht warum, es ist nicht ganz ohne Grund Denn ich kenne die damalige Angst noch zu gut Der Gedanke heftet sich an den Nächsten Wie sehr würdige schätzen Wie die Paare dort dieses Gefühl Nochmal aufleben zu lassen Rausgehen, was machen mit seinem Verwandten, Was essen, glücklich, Hände halten mit Für was man so lange kämpfte ah. Ah, als nächstes blicke ich auf ein Plakat, der covid gegnerschaft Sie glaubt kein Fotos der Presse und sie erklärt den Kampf nach Menschenjagd, dafür ihre Verschwörungstheorien nicht halt. Das ist die Realität, ich gehe jetzt sicher nicht heim. Ein Casino und ein Münzgefühlter Brunnen bei mir. Plakate sagen, ich für wer es nicht so gut hat wie wir. Guck, sie wollen für Money-Kriege starten. Guck, ich wollte meine Rap-Karriere auch ohne dass ich Money-Kriege starte. Guck, was ich endlich verstehe. Es ist kein glühender Feuerball, es ist das Geld, worum sich die Erde dreht. Dann hoffe ich, ihr habt viel Spaß damit.